Minute nach elf. Hört man das? Doch, hört man. Äh, wir legen los. Herzlich willkommen. Es freut mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen im zweitbestbesuchten Workshop-Format diesen Morgen, die Referenten scheinen etwas Interessantes angepriesen zu haben im Programm. Ich habe etwas Vorsprung. Ich weiß, dass es interessant werden wird. Wir haben heute Morgen jetzt drei Formate, dreimal eine halbe Stunde. Wir werden zu Beginn mal darüber sinnieren, was das überhaupt ist, Abhängigkeit von IT-Anbietern. Wir haben diesen Titel jetzt mehrere Jahre gewählt gehabt, aber eigentlich nie darüber uns Gedanken gemacht oder nie ein Referat dazu gehabt, was ist das eigentlich, woher kommt Da freut mich das erste Referat, das dann in Kürze beginnen wird. Dann werden wir einen Blick aus der... Agenturwelt haben, also die Anbieterschaft, die mit öffentlicher Beschaffung zu tun hat und eben liefert und in diesem Zusammenhang eben auch Abhängigkeiten aufzeigt oder zeigt, wie es anders oder vielleicht besser gehen könnte. Und am Schluss haben wir ein äh, Referat von zwei Vertretern aus kantonaler und Bundesperspektive, wo es eben auch darum geht, was bedeutet das aus der Perspektive des, äh, der Vergabestelle. Ich will nicht wahnsinnig viel länger sprechen, vielleicht noch kurz zu meiner Person. Ich vertrete hier CH Oben als Mitveranstalter der Beschaffungskonferenz. Und bitte jetzt, Caroline Kiselev, auf die Bühne. Wir haben mit äh, Frau Kiselev jemanden, der... Äh, unter die Haube geschaut hat und untersucht hat, was es eben bedeutet, Abhängigkeiten in der IT-Beschaffung. Und äh, the floor is yours, Caroline. Ja. Also vielen Dank für die Einla Einleitung, Gerhard. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich war letztes Jahr schon hier im agilen Track allerdings und habe dort mit meinem Kollegen Dominik Sunic äh, ein bisschen über die Möglichkeiten der Beschaffung in agilen Projekten ähm, diskutiert und äh, neue Lösungen vorgeschlagen. Und jetzt bin ich hier zum Thema Abhängigkeiten in der Beschaffung und vor allem von IT-Lieferanten und Produkten und Dienstleistungen. Ähm, vielleicht kurz zu mir. Ich bin äh, Doktorandin am Institut für Wirtschaftsinformatik an der Universität St. Gallen und äh, beschäftige mich dort vor allem mit äh, Projekterfolg, Erfolg von großen IT-Projekten und die Beschaffung ist vor allem in öffentlichen Projekten sehr zentral und daher bin ich an das Thema herangekommen. Okay. Die Ausgangslage ähm, war bei uns so, dass wir ähm, gesehen haben, dass äh, es eine zunehmende Digitalisierungswelle ähm, ja, gibt, die eigentlich nicht abnimmt. Es geht immer weiter. Es werden immer mehr veraltete IT-Systeme abgelöst, im äh, öffentlichen Sektor, aber auch im privaten Sektor. Und dann entstehen natürlich lieferanten Abnehmerbeziehung und damit verbunden, wie mit jeder solchen Beziehung, gegenseitige Abhängigkeiten. Das ist natürlich auch auf den Radar von vielen anderen Personen gekommen, dass da sehr viel passiert. Und wir sind dann vom Bund beauftragt worden, eine Antwort zu liefern auf das Postulat Weibel und dafür eine Studie zu entwickeln, wo es darum geht, die Abhängigkeiten, die bestehen, von IT-Anbietern und Leistungen zu analysieren, zu kategorisieren und zu bewerten. Und wenn man das dann weiß und kennt und einen Durchblick hat, kann man dann Maßnahmen ableiten. Und das haben wir dann auch versucht und diese werde ich Ihnen auch im Laufe dieses Referats vorstellen und dann äh, vielleicht ist das auch ein guter Start, um nachher zu diskutieren. Ähm, die Studie habe nicht nur ich gemacht, sondern ich habe die zusammen gemacht mit äh, Dominik Sunic. Das ist ein Jurist, Peter Rohner, der war auch schon hier, das ist Professor, das ist mein Betreuer vom, ähm, von der Dissertation. Und Rolf Bless, das ist ein Praxisvertreter. Also, wir haben geschaut, dass wir in der Studie Leute aus der Praxis und auch Leute aus der Wissenschaft zusammenbringen. Wie sind wir vorgegangen? Da das ganze Thema Abhängigkeit ziemlich komplex ist und auch eigentlich ziemlich groß, haben wir uns entschieden, das global anzuschauen und mal. Vier Untersuchungsstränge aufgesetzt, mal äh, einen rechtlichen, da wollen wir schauen, was ist eigentlich äh, der rechtliche Hintergrund, wie sieht das aus, die rechtlichen Aspekte der Abhängigkeit, dann technischen, ähm, dann organisatorischen und wirtschaftlichen. Ähm, wir haben das Ganze qualitativ gemacht, weil wir das Phänomenabhängigkeiten in seinem Gesamtkontext verstehen möchten. Ähm, ein großer Bestandteil der, der Studie waren Interviews. Also wir haben mit verschiedensten Leuten aus der Bundesverwaltung vor allem ähm, Interviews geführt und ihre Meinung gefragt, ihre, ihre Ideen, ihre Inputs abgeholt, um dann auch vor allem Handlungsfelder und Maßnahmen zu identifizieren. Am Anfang haben wir uns mal angeschaut, was sind eigentlich die Ursachen von Abhängigkeiten. Und da ähm, unterscheiden wir einfach in Ursachen, die eher von der Anbieterseite kommen und Ursachen, die eher von der Nachfrageseite kommen, weil am Ende ist es ja ein Markt und ähm, wenn äh, dort ein Ungleichgewicht besteht, entstehen Abhängigkeiten oder das Risiko für Abhängigkeiten ist größer. Jetzt anbieterseitig heißt das, vor allem wenn es wenige Anbieter einer Leistung gibt, ähm, entstehen Abhängigkeiten. Oder wenn es eine große Marktmacht gibt von einzelnen Anbietern. Dann aber auch Geschäftsmodelle. Geschäftsmodelle können auch Abhängigkeiten auslösen, vor allem wenn es darum geht, wenn Leistungen gebündelt werden oder bezogen auf Lizenzmodelle. Und dann werden oft auch Standards vorgegeben. Das geht dann mehr in die technische Richtung, wo eben dann der Anbieter etwas vorgibt und man ist abhängig vom Anbieter. Anbieter oder man wird abhängig, wenn man sich darauf einlässt. Ähm, nachfrageseitig gibt es ähm, oft das Problem, dass die Anforderungen sehr spezifisch gestellt werden. Das heißt dann, dass man eben nicht mehr so viel Auswahl hat und dann beschränkt man selbst als Nachfrage den Markt. Dann äh, auch von, von der IT selbst her, halt wenn, wenn äh, das System nicht so modular aufgebaut ist, wenn man nicht einzelne Komponenten beschaffen kann, wenn man immer ein Riesending beschaffen muss, dann hat man auch weniger Auswahl in dem Sinn. Und eine andere Ursache sind auch fehlende Kompetenzen von Mitarbeitern auf beiden Seiten, sowohl auf IT als auch auf der Beschaffungsseite. Das heißt, oft ist sehr viel Wissen da, aber man bringt es irgendwie nicht zusammen. Und dann äh, findet man nicht die, die ideale oder optimale Lösung. Ähm, und was noch dazu kommt, oft ähm, entstehen, auch Ur, äh, entstehen auch Abhängigkeiten, wenn die Investitionskosten hoch sind oder die Projektkosten generell. Das heißt, man ähm, möchte dann nicht eine Beziehung beenden, weil es eben schon so viel gekostet hat und dann ist, bleibt man oder begibt man sich Halt in diese Abhängigkeit? Ähm, dann haben wir verschiedene Abhängigkeitstypen identifiziert. Es sind hier fünf technische, betriebliche, rechtliche äh, Abhängigkeiten bezogen auf Kompetenzen und äh, wirtschaftliche Abhängigkeiten. Das sind einfach so Perspektiven auf Abhängigkeiten ähm, oder auch Orte wo Abhängigkeiten sind, also wenn man technisch anschaut, ist es vielleicht irgendwo, wo die Schnittstellen vorgegeben sind oder wo es ähm, Kompatibilitäts- oder Integrationsvorgaben ähm, gibt oder betrieblich, ähm, wenn zum Beispiel Mitarbeitende einfach nur mit irgendeinem System arbeiten können und nicht mit einem anderen oder ähm, wenn Standards auch von, ein, von einer Organisation eingehalten werden müssen. Zum Beispiel bezüglich Sicherheit. Und dann muss einfach jemand, ein Anbieter oder ein Produkt gewählt werden, der das, das, das ähm, sicherstellen kann. Und dann natürlich rechtlich, ganz zentral. Ähm, da wird man über Verträge abhängig, Lizenzen oder auch ähm, andere rechtliche Rahmenbedingungen, allgemeine Geschäftsbedingungen. Kompetenzen, das bezieht sich auf Lieferantenseitige Kompetenzen. Das heißt, es gibt oft Situationen, wo man ähm, abhängig ist vom Lieferanten, weil er die Prozesse so gut kennt oder besser als andere, vielleicht sogar besser als man selbst. Das wäre ganz schlecht, aber es kann durchaus vorkommen, wenn man das ausgelagert hat. Oder eben halt auch typisch bessere Kenntnisse über das System selbst, den Betrieb und so weiter. Dann bei wirtschaftlichen Abhängigkeiten geht es vor allem um die Kosten, ähm, Investitionsbetriebs- und Ablösungskosten, das heißt die Wechselkosten. Ähm, man ist abhängig, weil die Wechselkosten so hoch sind, dann bleibt man. Ähm, und diese verschiedenen Typen von Abhängigkeiten sind unterschiedlich ausgeprägt in den IT-Warengruppen, die wir für uns mal definiert haben für diese Studien, und zwar Hardware-Software und IT-Dienstleistung. Ich werde nachher noch kurz einen kleinen Einblick in die Resultate darin geben. Dann... Die haben diese Abhängigkeiten natürlich Auswirkungen. Zum einen, das habe ich schon ein paar Mal jetzt betont, eben auch wegen den Ursachen, entsteht eine Einschränkung der Auswahl an Lieferanten, Produkte und Dienstleistungen. Das schränkt natürlich dann den Entscheidungsspielraum ein und man ist nicht mehr so flexibel. Was auch passiert ist, dass... Halt schlechter geliefert wird. Es ist ja nicht so, dass die Anbieter das nicht wissen, dass man abhängig ist von ihnen. Also oft ist das denen bewusst und dann <lacht> strengen sie sich vielleicht nicht mehr so an. Ähm, dann äh, entstehen auch höhere Kosten und Preise für Leistungen, weil äh, die genau wissen, dass man sie braucht, also können sie auch mehr verlangen. Dann ähm, sind die, sind die Wechselkosten natürlich immer ein Thema, wenn man abhängig ist. Ähm, die sind auch wahnsinnig schwierig zu berechnen. Man muss ja alles einbeziehen. Wo fängt man an? Die Messbarkeit der Abhängigkeiten ist sehr schwierig. Und dann ähm, ja, gibt es auch oft ähm, das Risiko, dass interne Kompetenzen verloren gehen, wenn man alles mit einem externen macht oder in machen lässt und dann wird man so immer abhängiger halt auch vom, von den Kompetenzen und vom Wissen her intern. Ähm, und dann, äh, was auch jetzt ähm, in den Interviews ein paar Mal ähm, vermerkt worden ist, dass eben auch die Innovationskraft abnehmen könnte also, und das hat auch damit zu tun, dass die, dass die ähm, die Lieferanten, die ja wissen, dass man abhängig ist, dass sie sich dann nicht mehr so anstrengen oder eben auch, wenn das Know-how intern immer mehr nach außen läuft. Was ich hier noch vermerkt habe unten, ist eben, dass das Bewusstsein über Abhängigkeiten und deren Auswirkungen vor allem stark gestiegen ist. Das haben die meisten Personen, mit denen wir gesprochen haben, gesagt. Das ist sicher gut und ich denke auch nötig, um in der Digitalisierung weiterzufahren und eben all die alten Systeme erfolgreich abzulösen und neue Beziehungen einzugehen. Wir haben auch einen Blick auf private Organisationen gerichtet. Grundsätzlich sind die nicht besser vor Abhängigkeiten geschützt. Der Unterschied liegt vor allem in den rechtlichen Rahmenbedingungen. Also, eben, ähm, Sie, Sie haben weniger oder keine Handlungsbeschränkungen durch das öffentliche Beschaffungsrecht. Ähm, Sie haben weniger vom Gesetz her verursachten Aufwand und äh, vielleicht auch weniger Druck aus der öffentlichen Diskussion. Weil es sind dann andere Gelder, die potenziell irgendwie verschwendet werden oder an die falschen Lieferanten <lacht> gezahlt werden. Ähm, was äh, noch äh, interessant war zu sehen, ist, dass es doch, äh, auch wenn man zu Beginn meint, ja die Unterschiede sind riesig, ähm, ziemlich viel äh, Potenzial gibt, voneinander zu lernen. Also beidseitig. Ich habe sehr viele Best Practices gesehen, die sehr gut passen, also um mit Abhängigkeiten umzugehen, die sowohl im privaten Sektor passen, als auch im, im öffentlichen Sektor. Und ich glaube, das ist wichtig, vor allem wenn man die Abhängigkeiten reduzieren möchte und Möglichkeiten sucht, dass man nicht nur im eigenen Sektor schaut, sondern auch mal in den anderen Sektor Hier ist gerade noch ein guter Zeitpunkt, um das öffentliche Beschaffung hinsichtlich Abhängigkeiten anzuschauen. Wir denken, das öffentliche Beschaffungswesen ist sowohl Ursache und Treiber als auch Chance im Bereich Abhängigkeiten. Also sicher ist es so, dass das Beschaffungswesen die Flexibilität einschränkt und äh, oft wurde uns gesagt, dass wir, dass, dass dadurch, dass man, wenn man dann einen Zuschlag erteilt hat, man in diese Beziehung kommt und irgendwie nicht mehr von dieser loskommt, dass man dann irgendwie wie ausgeliefert ist und dann ist man, darum ist man abhängig und dann ist man abhängig. Aber ähm, es ist natürlich nicht nur das, es sind ja auch noch andere Dinge. Und man kann auch abhängig werden, wenn die Beziehung anders entsteht. Aber ähm, was da noch dazu kommt, ähm, was wir, wir identifiziert haben als, als Treiber, ist äh, der hohe anbieterseitige Aufwand zum Teil, wenn man da mitmachen möchte in, in einer öffentlichen Ausschreibung. Ähm, und so kann es zu einer Wettbewerbsreduktion kommen, weil sich dann natürlich weniger bewerben. Ähm, und die Chance ist, ähm, dass man während der Beschaffung ähm, schon über passende Instrumente, über richtige Entscheidungen, über Überlegungen, die man sich macht und dann Maßnahmen, die man ableitet, auch schon ähm, die Abhängigkeiten vorsorglich reduzieren kann. Also wenn man da den richtigen Beschaffungsdesign auswählt, ähm, hat man ziemlich gute Möglichkeiten, schon in dieser Phase zu schauen, dass es nicht... Ähm, so schlimm wird mit den Abhängigkeiten. Ähm, aufgrund der Zeit möchte ich jetzt nicht mehr auf alle Resultate oder Muster der identifizierten Abhängigkeiten pro Warengruppe eingehen. Äh, wir haben da unterschiedliche Abhängigkeiten identifiziert. Ähm, die Slides sind ja online, Sie so können sie gerne anschauen und die Studie gibt es auch ähm, auf Anfrage. Dann können, können Sie das noch genauer nachlesen, was wir dort pro Warengruppe herausgefunden haben, was dort die Abhängigkeiten sind und vor allem auch, was die Auswirkungen und Risiken sind. Dann gibt es auch typische Geschäftsfälle, zum Beispiel ein Technologiemonopol, internationale Softwarelieferanten das ist so das Typische, das uns immer wieder genannt wurde. Dann gibt es ähm, äh, den Geschäftsfeld teure Einführungsprojekte. Das bezieht sich sowohl auf fachspezifische als auch auf standardisierte Lösungen, ähm, wo dann halt vor allem auch das Projekt selbst sehr stark vom, oder der Projekterfolg sehr stark vom externen Anbieter abhängig ist. Und dann der dritte Geschäftsfall, den wir identifiziert haben, ist der, der Leistungsbündel, der oft vorkommt. Eben das Hardware, Software, IT-Dienstleistungen, alles kombiniert wird, dass gewisse Anbieter eigentlich nur das Kombipaket anbieten und dann Redundanzen entstehen oder eben auch Synergieeffekte fehlen, weil es irgendwie Doppelspurigkeiten gibt. Hier ist vielleicht noch zu sagen, dass sobald so ein Geschäftsfall läuft, ist es ziemlich schwierig, wieder günstig daraus zu kommen. Dann haben wir uns noch angeschaut, was sind denn eigentlich die Probleme, wenn man mit so Abhängigkeiten umgehen möchte oder wenn man die wenn man die reduzieren möchte und da ist jetzt äh, im Blick auf die Bundesverwaltung das hier rausgekommen, also eben es gibt Zielkonflikte, die zu beachten sind in der Beschaffung. Ähm man hat Abhängigkeitsziele, also meistens ist das Ziel, man will leicht, einfach die Abhängigkeit reduzieren, aber dann gibt es auch Beschaffungsziele, wie irgendwie Wirtschaftlichkeit und noch weiter. Und dann gibt es auch Ziele in der IT, wie irgendwie mehr Standardisierung. Und wie bringt man das zusammen? Das heißt, man muss irgendwie jeden Einzelfall wieder be beurteilen. Dann ähm Gibt es auch Schwierigkeiten in der Identifizierung und Messbarkeit von Abhängigkeiten? Ich habe das vorhin schon angetönt. Die Abhängigkeiten sind wahnsinnig schwierig zu messen. Also nicht alle, vielleicht die wirtschaftlichen jetzt nicht. Die Kosten kann man vielleicht noch so ein bisschen aufsummieren. Aber andere, wie bringt man das dann, dann zusammen, dass man eine ganzheitliche Beurteilung hat? Wahnsinnig schwierig. Ähm, wenn Sie da eine Lösung haben, können Sie die gerne teilen. Ich glaube, das interessiert sehr viele. Ähm, und dann ähm, gibt es halt auch Wissenslücken und Kapazitätsmängel in der Beschaffung. Ähm, oft fehlt irgendwie die nötige interdisziplinäre Herangehensweise von Anfang an. Also wenn man weiß, man startet so ein Beschaffungsprojekt, dass man wirklich Leute zusammenbringt und dazu bringt, offen zusammenzureden, die, die halt die verschiedenen Know-Hows mitbringen, rechtlich oder technisch, organisatorisch. Und ähm, dann haben wir auch gesehen, dass es halt oft an interner Transparenz fehlt, dass die Leute nicht miteinander sprechen, dass man nicht voneinander lernen kann, dass man nicht sieht, was läuft. Und das äh, wäre halt ähm, eine Voraussetzung dafür, wenn man zum Beispiel sich zusammentun möchte, wenn man, äh, wenn man gemeinsam eine stärkere Position beispielsweise vor Lieferanten aufbauen möchte. Jetzt hier noch ganz kurz zu den Best Practices. Ähm, die haben wir identifiziert im Bereich Technologie und Beschaffung. Ähm, ja, bei Technologie ist es halt in der ersten Linie mal am Anfang der Entscheid, wollen wir es selber machen oder nicht. Wenn man es selbst macht, ja, okay, ja, dann ist man wahrscheinlich nicht so abhängig, aber es ist auch schwierig, weil man die Kompetenzen nicht hat meistens. Und dann kann man auch über Modularisierung der IT-Landschaften und Systeme ähm, eine, die Abhängigkeiten probieren zu vermeiden, weil man dann Komponenten einzeln austauschen kann. Und eben der Einsatz offener Standards und äh, Open-Source-Software, das ist dann das, was wir jetzt dann gleich bei den nächsten Referaten kennenlernen werden. Und äh, in der Beschaffung gibt es auch Möglichkeiten, ähm, zuerst mal die Professionalisierung der Beschaffung und des Lieferantenmanagements, ähm, die dann äh, helfen, die Abhängigkeiten zu identifizieren und zu beurteilen. Und wenn man zum Beispiel schon in einer ungesunden Beziehung mit einem Lieferanten drinsteckt, dass man dann ähm, dort äh, die, die Beziehung besser pflegt. Das sind auch Strategien, die angewendet werden, vor allem auch äh, in der äh, Privatwirtschaft. Dann gibt es noch multi wender und dual wender strategien die kennen Sie sicher auch, Rahmenverträge und eben die Bündelung von gleichgerichteten Beschaffungsbedarfe, um eine bessere Verhandlungsposition aufzubauen. Und dafür müssen Voraussetzungen geschafft werden, die hatten wir hier aufgelistet, aber da die Zeit um ist, beende ich jetzt hier meinen Input zu Abhängigkeiten generell, so im globalen Kontext. und Weisen Sie noch gerne darauf hin, dass die Berichte ähm, – äh, oh, jetzt sieht man das nicht. Oh, die Links sieht man jetzt hier leider nicht, aber de, im PDF, das online ist, sehen Sie es. Also die, den Studienbericht können Sie auf Anfrage bei mir <lacht> bestellen. Und ähm, den Bericht des Bundesrats ist online, das ist hier verlinkt, aber leider sieht man es wegen dem Grün nicht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Caroline. Äh, wir haben sicher Zeit für ein, zwei Fragen. Die ganz erste, die habe ich. Ich habe heute Morgen gehört, äh, Misserfolg und dies, das ist im Zusammenhang auch von Abhängigkeiten, von schwierigen Projektsituationen. Es Mönchelet, hat die Regierungsrätin gesagt. Äh, müssten wir einfach nicht besser unter Vettern äh, Beziehungen haben, dass es besser wird? Dass es, äh, war das kein Vorschlag? Nein, das geht natürlich nicht. Aber es ist schon so, dass ähm, es oft an den Menschen liegt und daran, wie man miteinander kommuniziert. Aber äh, man darf äh, da nicht, äh, man muss offen bleiben, man darf nicht seine Freunde bevorzugen, das ist natürlich nicht gut. Aber, äh, vor allem intern. intern ist es ja vor allem wichtig in Projekten, dass, dass es auch dort funktioniert, dass man dort sich klar ist, was man braucht und dass man dort jetzt eben in Beschaffungsprojekten ähm, das beste Know-how zusammenbringt und alle miteinander sprechen und eben auch die Zielkonflikte sehen. Ja. Bestens eine Frage. Ich denke für eine bis zwei reicht. Da ist eine. Caroline, <lacht> äh, was war dein Resümee aus dieser Arbeit, so in einem Satz? Ich war ja einer der Interviewer und ich möchte gerne etwas mitnehmen heute. <lacht> <lacht> ja, also für mich oder für uns alle war das Projekt wahnsinnig spannend und es war vor allem spannend zu sehen, dass das ganze Thema Abhängigkeit viel komplexer ist als man vielleicht von Anfang an denkt. Es geht eben nicht nur um die technischen Abhängigkeiten, es geht nicht nur um die rechtlichen Abhängigkeiten oder um die wirtschaftlichen, sondern es geht irgendwie um das Gesamtpaket. Und man muss mit allen Abhängigkeitstypen irgendwie zu Gang kommen. Das ist das. Jetzt habe ich hier noch eine letzte Frage. Ich komme aus Deutschland, andere, ja. etwas andere Landschaft, aber im Föderalismus sehr ähnlich. Ja. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, ist, ist Zentralisierung des Beschaffungswesens oder Einkaufs im Hinblick auf Abhängigkeiten für Sie hilfreich oder eher ein Problem? Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ähm, was Verstehen ich, Sie, worauf ich hinaus... Also ja, war das, ich, ich verstehe, ja. worauf Sie hinauf möchten, hinaus möchten. Also ich, es, es ist schwierig zu beantworten. Was ich auf jeden Fall wichtig finde, ist, dass irgendwo das Know-how verfügbar ist. Wo dann die Beschaffung durchgeführt wird oder der Einkauf durchgeführt wird, ist, glaube ich, nicht so wichtig. Aber es ist wichtig, dass die Leute, die die, die ähm, halt Informationen brauchen, oder die, um die Abhängigkeiten zu beurteilen, ähm, irgendwie das Know-how brauchen von anderen Fachstellen, von anderen Disziplinen, dass die irgendwie das kriegen und dass man zusammenkommt. Aber ob jetzt das zentral organisiert ist oder dezentral, das würde ich jetzt mal sagen, kommt nicht so drauf an. Besten Dank. Die Zeit ist um. Herzlichen Dank. Caroline, nochmal einen herzlichen Applaus.